Hallo zusammen, hallo Freunde, ich werde jetzt zum Jahresende ein paar schöne Bilder machen. Lasst mal die Experimente, ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich werde heute ein Bild machen, das ist 60 auf 30 cm. Mit dem Vinylkleber Artist Junior angerührt. Farben habe ich äh, Königsblau, Pyrol Rot, Türkisgrün, Gelbgrün. Kupfer, Weiß und Schwarz, ich werde diesmal das Silikon 500 nehmen, werde es aber nur oben rein tropfen und werde eigentlich keinen Flip Cup machen, also ich mache schon ein Dirty Pouring, schütte es aber drüber dann übers Bild, schaut es euch einfach an, lasst euch überraschen, ich werde Musik laufen lassen, ich konzentriere mich auf das Bild und ihr könnt entspannt zuschauen. Also dann lasst uns starten. 对对对 <laughs>